Hallo Leute und was geht? Willkommen zu einer weiteren Folge von Super Mario Maker Madness 2. Letzte Folge habe ich das 13. Level abgeschlossen. Diese Folge plane ich das 14. Level abzuschließen. Also hoppen wir mal direkt rein und äh, schauen, was uns so für Level erwarten. 1-1, one, one, but it's a difficult speedrun. Hä? Achso, die Welt 1-1 oder was? Wow, wow, wow, what the fuck? Okay. Und lass mich raten. Lass mich raten. Ich muss auch noch alle diese pinken Münzeln, Münzen sammeln. Dafür reichen vier Leben nicht mal ansatzweise. Hä? Okay, warte. Ja, rip. okay, ich bin warm gespielt. Man kann immer ahnen, dass ein Level kurz ist, wenn man nicht wirklich viel Zeit hat. Dann kann man sich schon denken, dass es kein langes Level sein wird. Was nicht bedeutet, dass es einfacher ist. Auf the wall. dumm. Ich muss viel Wall Jumpen. Ich wusste es. Ich wusste es. Okay, let's go. Das sieht nach einem machbaren Level aus. Oh. Äh, Lass mich raten, ich muss da wahrscheinlich mit dem Spin Jump rüber. Geht das überhaupt? Oh. Oh. Kann man von einer Wand Spin Jumpen? Lasst uns das ausprobieren. Das geht. Okay, super. Oh. Okay. In diesem Mario-Teil geht das nicht mit dem Spin Jump. Also... Ich sterbe bei dem Kreissägen. Dann machen wir es anders. Und Hä? ach, warte mal. Ich habe eine Idee. Wahrscheinlich muss ich in der Luft mit dem Spin Jump meine Distanz verlängern. Nein, aber fast. Hä? Hey. Warte mal. Bin ich mache ich das zu früh? Ja, ich hab's zu früh gemacht. Okay, und dann muss ich hier links abspringen und wahrscheinlich dann da abspringen und nochmal mit dem Spin Jump dann meine Distanz verlängern. Nein, ich hab doch L gedrückt. Es ist der fucking Gamecube Controller. Ich sag's euch, es ist der Gamecube Controller. Der behindert mich. Ich spiele eigentlich mit einem erhöhten Schwierigkeitscap. So, und zack. Nein. Oh, yes. Okay. Hä? Wie soll ich denn jetzt hier rüber? Achso, wahrscheinlich. Hier hoch und dann von da jumpen. Würde ich mir sagen. Nein! Shit! Oh Gott, die beiden Kreise da oben. Wie soll ich denn da durch das Loch passen? So. Alles kein Problem hier. Nein! Das war fucking close. Nervously sweating. Tap und tap und tap. Das wird richtig. Das wird richtig eklig werden. Hopp! And hopp! Und tap. Uff, das war ein bisschen zu schnell. Ich hab's. Wow, second try, what the fuck? Bin ich der außerwählte? Okay, fail. Wow. Wow, dieses safe. <lacht> dieser safe. Ich will nichts sagen, aber dieser safe. Ey. Nein, shit. Oh. <lacht> Fuck. Ach, shit, komm schon. <lacht> so, das sind gerade. <lacht> nein, was mache ich denn da? Bin ich, nein, was mache ich denn da? Ich will immer direkt loslaufen. So, nicht zu feulig werden. Yes. Okay, weiter geht's. Ah, ich hätte vielleicht nochmal spinnen müssen. I don't know. Okay, aber wir haben Progress gemacht. Kennt ihr dieses Problem, wenn ihr einfach zu gut seid? So, Galant durchgefädelt hier. Und hep, und hep. Und hep und hep. Yes, yes, yes. Und nein. Das wird wieder eine richtig eklige Stelle werden. Nein. Oh. Oh. <lacht> Fuck, ich habe A gedrückt gehalten und nicht X. Die Steuerung ist übelst nervig, darf ich das mal sagen? So. Boah, voll der Speedrun hier. Uff, das war knapp. Und hepp. Nein, ich... Ah, Scheiße. Da, wenn du an der Wand da bist, dann hast du 0,00000001 Sekunden, um dich davon wieder abzustoßen. Weil sonst werden dir die Eier rasiert. Fuck. Nein, was machst du denn? Da? Ist alles okay. Kein Problem. Ihr müsst nicht nervös sein, Leute. Ich handle das. Habt ihr gerade gesehen? Ich bin einfach ein Naturtalent. Okay, das werde ich nicht mehr schaffen. Und das wird jetzt nicht wie in der letzten Folge werden, wo ich dann doch mit einem Leben noch geschafft habe, sondern es wird wirklich ich werde es diesmal wirklich nicht schaffen. Ich habe ja noch nicht mal den Checkpoint erreicht hier. Ja, ey, das ist so ich habe keine Zeit um mich da abzuspringen, das ist so das ist so close einfach, das ist das ist so fucking close. Und ich will schon wieder machen. Es lädt einfach dazu ein, da voll an zu nehmen. Nur um dann zu failen. Ich hoffe, dass es dem, dem Editor dieses Levels bewusst. So, und jetzt failen. Happy failing. Ja, toll. Okay, gut. Egal. Das war nur zum Aufwärmen. Kennt ihr das, wenn ihr so hart tryhardet in einem Spiel, dass eure ganzen Körperteile sich so richtig anspannen? Oh nein, das ist ein Japaner. Sammle alle 10. Was? Sammle alle 10 Münzen? Oh Gott, ich habe Angst. Bei japanischen Leveln habe ich immer sehr Respekt. Der wow. ja, fängt schon gut an. Ach ne, ich brauche nur vier Münzen. Alle... Ach so, ich brauche vier Zehner Münzen. Okay. Äh, ja. Oh. Hä? So oder was? Nee. Hä? Wie soll das denn jetzt gehen? <lacht> ich wurde gerade voll in die Stacheln gelauncht von dem Trampolin. Wie soll ich denn das machen hier? <lacht> I am confusion. <lacht> ich rauch das nicht. Hä? Wie soll man denn da hoch? Ich raff das nicht. Ich kann das Trampolin von unten nicht aufheben, weil ich dann sofort nach links gelauncht werde. Ich kann nicht dagegen springen, wenn ich sofort nach links gelauncht werde. Ich kann dieses Trampolin nicht mehr angucken, ohne dass ich in dieser Scheiß Stacheln geietet werde. Was wie soll man das denn machen? Vielleicht so? Nee. Vielleicht mit dem Jump? Nee, auch nicht, glaube ich. Das ist eher so ein Weitsprung. So oder was? Vielleicht so. Nein. <lacht> Oh, das ist schon wieder so ein Level, wo ich einfach nichts raffe. Ich es hier irgendwie, irgendwie eine versteckte Mechanik oder so, die ich nicht kenne? Womit man immun gegen diese Stacheln wird. Boah, das ist mir zu blöd. Ich probiere es jetzt einfach auf Biegen und Brechen. Nope. Nope. Nope. Ich raffe. Ich raffe dieses Level einfach nicht. Ich sag's dir, Alter, diese. Japaner Level, ne? Oh. Dafür musst du einen fucking Masterabschluss in, in Quantenphysik haben. Bevor du da überhaupt irgendwas raffst. Ja. Hey. Warte mal. Ach, so geht die Scheiße! Ich muss nach oben gedrückt halten und dann R drücken. Dann komme ich in diesen Spin-Modus oh. und dann muss ich A drücken. Seit wann gibt es denn sowas? Und ich habe auch rausgefunden, wenn du unten, wenn du dich duckst und er drückst, dann machst du so eine Dodge-Roll nach vorne. Ja, wer sagt mir das denn auch? Wenn, wenn mir das niemand sagt, wie soll man denn auf sowas kommen? Wow. Wow. Einfach nur. Wow. Einfach nur, wow. Ich habe jetzt gerade 24 Leben damit verschwendet, diesen scheiß Trick rauszufinden. Oh, ich bin gerade mega mad. Ey. Nicht dein scheiß Ernst. Ja. Warte. Hm? Ja, toll. Ey, Mann, das ist so unfair. Jetzt weiß ich, wie dieses Kacklevel geht. Und jetzt habe ich halt nur noch vier Leben. Ey. Ah. Das ist schon echt bitter. Ich fühle mich gerade wie so eine, so eine Blutorange. Keine Ahnung, ey. Ich, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von... Warum erklärt mir niemand, dass es solche Mechanics gibt? Was ist das denn, Alter? Du musst den halben Konami-Code hier ausprobieren, bevor du, deine, bevor du die Mechanics hier rausfindest. Meine Fresse. Ich hätte so viele Level... Ey, ich hätte so viele Level machen können. So viele Level, wo ich nicht wusste, wie man den macht. Wahrscheinlich, weil ich irgendeine Hidden Mechanic nicht wusste. Oh Gott. Naja, was soll man machen? Das ist halt perfekt bitter, aber ich hoffe mal, dass ich in der nächsten Folge dann nicht wieder so, einem, so einer peinlichen Situation begegne. Vergesst nicht zu abonnieren, zu liken, zu kommentieren, zu eurer Mutter Bescheid zu geben, dass ich einen YouTube-Kanal habe. Und ich streame natürlich auch auf Twitch. Sagt das gleich auch euren Großeltern, dass ich auf Twitch streame. Sie sollen mal vorbeischauen und ein Follow da lassen. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge von Super Mario Maker Madness 2. Haut rein! Kann ich jetzt bei ihr einen Durchbruch machen? Ja. <lacht> Nix da. Jetzt habe ich sie. Jetzt wirst du neutral.